Der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis wird jährlich ausgeschrieben und vergeben. Die Vorschlagsfrist für Preisträgerinnen und Preisträger läuft bis zum 31. August. Die Verleihung erfolgt im Mai des jeweiligen Folgejahres. Es dürfen ausschließlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem frühen Stadium ihrer Karriere für den Preis vorgeschlagen werden. Die DFG fordert zu den Nominierungen auf. Vorschlagen dürfen die gewählten Mitglieder der Fachkollegien der Deutschen Forschungsgemeinschaft, alle wissenschaftlichen Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, die Max-Planck-Gesellschaft, die Hermann-von-Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, die Fraunhofer-Gesellschaft und die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz. Sich selbst vorschlagen darf man nicht. Ausgezeichnet werden können promovierte Forscherinnen und Forscher, die zum Zeitpunkt der Nominierung akademisch an Forschungseinrichtungen in Deutschland oder an deutschen Forschungseinrichtungen im Ausland angesiedelt sind. Dabei spielt es keine Rolle, wo die wissenschaftlichen Leistungen erbracht wurden. Der Preis ist auch nicht auf bestimmte Fachgebiete festgelegt. Auch bereits habilitierte Juniorprofessorinnen und Professoren, geförderte im Emmy nöter programm Nachwuchsgruppenleiterinnen und Leiter, und unvergleichbare, können vorgeschlagen werden. Wer schon eine unbefristete Professur oder eine Dauerposition in der Wirtschaft innehat, kann nicht mehr nominiert werden. Ein Auswahlausschuss wählt auf Basis von Gutachten die Preisträgerinnen und Preisträger aus. Dieser Ausschuss umfasst 14 Mitglieder, die gemeinsam von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung berufen werden. Den Vorsitz hat eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident der DFG. Das Bundesministerium stellt die Mittel für den Preis zur Verfügung. Verliehen werden sie gemeinsam von der DFG und dem BMBF. Und so werden jedes Jahr zehn Preisträgerinnen und Preisträger mit jeweils 20.000 Euro gefördert.